Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, leider ist die vr sendung gestern ausgefallen, äh, deshalb äh, mache ich hier dieses kleine Video. Aber ist wahrscheinlich auch gar nicht schlecht. Ich sollte es sowieso wahrscheinlich mal öfters machen, zu besonderen Anlässen, dass man ein kleines Video raushaut. Ja, die VR-Newsendung ist ausgefallen gestern, mal wieder. <lacht> ich hoffe, dass es im neuen Jahr besser wird. Ich hatte echt hier viel, viel, viel zu tun und dass der YouTube-Kanal, ähm, ja, ein bisschen, ja zu kurz gekommen kann man sagen soll natürlich besser werden aber ihr habt auch mitbekommen ich äh, twitche ja jetzt auch also ich zeige gameplays via Livestreams auf Twitch und äh, ich musste feststellen dass erstmal Twitch eine super Plattform ist um live zu streamen die ähm, Livestreams sehen besser aus also von, von der Bildqualität her obwohl ich eine geringe Bitrate nutzen kann als auf YouTube bei Twitch ist es 6.000, bei YouTube ist es 9.000, was man maximal nutzen kann. Und trotzdem sehen die Livestreams auf Twitch besser aus. Also das erstmal dazu. Auf Twitch sollen aber nicht nur VR-Gameplays kommen, sondern auch Flat-Gameplays. Das habe ich auch schon gezeigt. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mich dahingehend auch unterstützt, mal auf die Twitch-Plattform geht, mir da auch folgt. Ist eine echt coole Livestream-Plattform. Macht mir auch Spaß dort. Aber nichtsdestotrotz äh, bleibt mein YouTube-Kanal, ähm, ja, mein... Mein Mutterkanal sage ich einfach mal. Also da werdet ihr auf jeden Fall auch die Twitch-Gameplays sehen. Die laufen äh, mit 24 Stunden Verzögerung, weil es nicht anders geht. Aber auch die, ja, die ganzen Gameplays werden hier weiterhin laufen und äh, die News-Sendung sowieso. Dann äh, zur Newsendung. Alle zwei Wochen kommt dann im Wechsel die Newsendung und dann auch ein VR-Co-Op-Gameplay mit Chris Reality. Und ich hoffe auch euch. Also da äh, hoffe ich, dass wir coole Gameplay-Sessions machen. Puffloff gibt es ja, was man mit mehreren Leuten spielen kann. Es gibt Project Cars und also da gibt es einige Möglichkeiten, die wir zusammen machen können. Und das ist so fürs nächste Jahr auch so ein bisschen geplant. Ist jetzt am Ende des Jahres ja so langsam angelaufen, aber das kommt auf jeden Fall jetzt noch. Und äh, ja, das erstmal dazu. Ich würde sagen, ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall ein frohes, besinnliches Weihnachtsfest. Habt eine tolle Zeit mit eurer Familie, mit Freunden und ähm, ja, habt ganz tolle, ruhige Tage und bleibt auf jeden Fall gesund, das ist erstmal das Wichtigste, also da kann man auch Geschenke, Geld und sonst was äh, für direkt wegschmeißen, wenn man gesund bleibt, ist das A und O und äh, ich hoffe, dass ihr alle gesund bleibt und äh, falls wir uns nicht mehr sehen sollten, was ich jetzt nicht glaube, ich glaube glaub, vor Silvester werde ich mit Sicherheit noch mal mich zeigen im Livestream oder so, aber falls wir uns jetzt nicht mehr sehen sollten, ähm, ein Guten Rutsch ins neue Jahr. Mann, habe ich fast äh, verpasst. <lacht> guten Rutsch ins neue Jahr. Und äh, ja, feiert schön. Auch wenn ein Böllerverbot ist draußen, aber ähm, auf Böller habe ich sowieso nicht, nicht mehr so viel gegeben. Das ist äh, meiner Meinung nach Geldverschwenderei. Von daher, äh, ja, habt aber auch da ein schönes Fest äh, in äh, besinnlicher kleinen Runde leider dieses Jahr. Aber äh, ja, geht halt nicht anders. Corona-mäßig. Und. Ja, dann bin ich jetzt mal draußen. Ihr könnt noch meinen mein Pulli hier bewerten unter den Kommentaren. Ist der nicht geil? Hier mit Bommelnase. <lacht> könnt ihr gerne mal reinschreiben. Muss musste einfach sein. Finde ich einfach cool. Ein Geschenk von meiner Freundin gewesen. Da muss man den auch zu so einem Anlass dann auch anziehen. Ja, Leute. Nochmal habt frohe Weihnachtstage. Wir sehen uns auf jeden Fall. Und äh, bleibt gesund. Bis dahin. Ciao.